Grüß Gottle, ich tät mich geschwind vorstellen, ich heiße Heiner Kowalski und bin Amateurfilmer. Ich erzähle in meinen Filmle, was ich so erlebe, aus dem Offschwätzen nennt man das, oder so ähnlich. Was ich schon immer gern gemacht habe, ist irgendwo hinfahren und rumgucken, wie es unterwegs um so aussieht. Heute erzähle ich euch, wo ich das Jahr so rumkommen bin. Aber guck mal erst mal ein paar Jahre zurück. 2014 ist mir die Idee gekommen, eine neue Videoreihe auf YouTube zu etablieren. Kowalskis Reiseerlebnisse in bewegten Bildern. Ja, das ist auch heute noch das, worum sich in meine Filme eigentlich drehen soll. Eigentlich, Weil sonderlich viel bewegt hat sich bildermäßig das ja nicht. Ja, weil im Jahr 2020 ist das mit dem Reisen ja so eine Sache gewesen. Um nicht zu sagen, ein mordsmäßiger Scheißdreck für der Kuttereimer. Keine Treffen mehr, Veranstaltungen alle abgesagt. Fortfahren ging nimmer im Frühjahr. Bis Mitte Mai durfte ich ja nirgends pennen. Ja, den Nagel im Reifen Justament am ersten Tag nach dem Lockdown hätte ich jetzt auch nicht haben müssen. Zum Glück war es gleich wieder repariert. So habe ich im Mai noch drei schöne Tage in Thüringen gehabt. Solche Momente waren rar das Jahr. Aber danach habe ich im Geschäft erst mal brutal ackern müssen. Wegen Corona ist es arg chaotisch geworden. Meine Filmpremiere habe ich dann nach zwei abgesagte Termine ohne Publikum arrangiert. Was geht's nicht? Und sonst? Zum Fortfahren keine Zeit mehr. Höchstens mal am Mittag kurz auf der war drin, die neue Monturprobe fahren. Ja, was war mir in der Zeit der Stammtisch ein Pläsier? Gute Freund, schäde Stanz halten und aufpassen, dass nichts passiert. Mit Naturtrüben vom Fass und habhaften Schnitzel mit Spätzle und Soß. Mmm, ich wüsste nicht, wie ich die Zeit sonst hätte überleben sollen. Das Chaos im Geschäft ist immer schlimmer geworden und hat mich noch ganz schalub gemacht. Höchste Zeit für Urlaub war's. Und ja, dass gleich am ersten Urlaubstag Lichtmaschinen hergegangen ist, war so auch nicht geplant. Die eh schon marode Batterie ist noch auch voll ins Verreckt. So ein Malheur braucht keiner. Auf eine Reparatur in Oberfranken hätte ich vier Wochen warten müssen. Ich bin halt mit der Bahn wieder heim und von dort mit dem Auto nochmal nach Thüringen aufgefahren. Das Moped ist ein paar Wochen drauf von der Spedition in meine Lieblingswerkstatt heimgebracht worden. Was soll's, mir hat's ja nicht pressiert mit dem Moped. Im Herbst, wo der Urlaub schon längst vorbei war, ist das Moped dann auch repariert gewesen. Gleich das erste Wochenende ausgenutzt und ins Donautal gefahren. Das war die allerletzte Gelegenheit. Der Campingplatz da hat nämlich schon sein Saisonende. Noch einmal im Zelt pennen das Jahr und in so einer Umgebung aufwachen. Das hat brutal gut getan, das war ich fein. Und jetzt? Wochenlang waren wir jetzt im Lockdown leid. Also, von mir aus kann man ja alles mögliche dicht machen. Aber wenn man mein Stammbeiz zusperrt, finde ich das nimmer witzig. Gut. Bei Paniert Schnitzel à la Cordon Bleu kriege ich zur Not auch selber noch hin. Aber es ist halt schon ein Haufen Geschäft und eine mordsmäßige Sauerei, das hinterher alles sauber zu machen. Und zum Schwätzen ist halt erst keiner da. Das war ich froh. Ab der zweiten Lockdown-Woche hat es vom Fuhrmannshäusle panierte Schnitzel à la Togo gegeben. Dazu Naturtrübs aus dem Bügelfläschle. Ah, auch schon da. Ja. ja. ja. Wir müssen mal Weil wir sich zu zweit ja nur legal hat treffen dürfen, haben wir uns halt gedacht, hocken wir uns zum Essen ganz leger in Tiefgaragen unter. Da hab ich da schon mal so Salätle? Das haut nämlich gleich ab hier. Ja, hab ich. Scheiße. Ja. Mmh. Irgendwie ist das jetzt aber ein bisschen ungeschickt. da so, mit dem scheiß Lenkrad. Wie hast denn du das jetzt gelöst? Also bist du bist da hinten. Drunter nein, noch ins Auto umparkt, zum Gemütlicher machen. Doch so machen. Nicht ist nichts ein... mmh. ohne Oh, ist das gemütlich. Ja, Gut, müdlich trifft es jetzt vielleicht doch nicht ganz. Heimzus habe ich mir dann gedacht, dass mir das so überhaupt nichts taugt. Fürs nächste Mal habe ich deswegen vorgeschlagen, wir treffen uns privat, also wieder ganz legal, versteht sich. Zwei Haushalte waren ja erlaubt. Hey, Axel, hallo, komm rein. Oh, kommt das Essen bald? Also. Ich glaube schon. ja. Ich ja. e mich derweil als Lieferdienst nützlich gemacht. und glaube, dass Kort du und Blöde die gestellt. Schnitzel geholt hast, Das ah, also. ist ja super. Du kannst gleich raus rumgehen. Weil du weißt ja einen Achselstock, Corona. Wir dürfen leider nicht mehr die zwei Haushalte. Glaubst du ja nicht? Nein, das ist gut, ich will das Mal – was zum Essen Natürlich Hein. nachdem du es geholt hast, kriegst du aus Vorder und Blö. Das ist nicht sehr schön, aber. Das Werkzeug, aber du musst trotzdem leider draußen bleiben, weil der Axel ist schon da und du weißt Corona und Beschränkungen und nur zwei Haushalte. Also, komm. Du musst heute halt auf der Terrasse bleiben, es tut mir leid, wärst früher dran gewesen, der Axel war leider vor dir. Scheiße, dein Ernst, oder? Doch, leider, müssen wir so ah, machen, und geht's nicht. Weg, mir Marsch, du. Chegmer, ja. corona Corona-Konform. konform Respekt. Hmm? <Metallc> Ich du jetzt eigentlich schon mal gucken ähm, wegen der Pudding? Was ah, Grizzly. Grizzly, Chrisley. Chrisley, genau. Grizzly äh, habe ich angefragt, war, ist auch eine Antwort da, hört sich ganz gut an. Mhm. Würde ich mal euch einer verschicken, ja. dann, wie wir es gesprochen haben. Ja. Also beide Termine möglich. Ja, okay. okay vielleicht ein paar Mal. mal auch, auch wegen der Tourplanung. Ja. Er wollte eigentlich ja, Er wollte doch schon längst, oder? Ah ja, eigentlich Er ja, soll doch schon 40 sein. So wie ich kenn, also das sagen, zwei <lacht> <Das> schon <lacht> gemacht. <lacht> Wahrscheinlich, ich ja. Ich wie die basteln. <lacht> ja, das stimmt. Ist nicht schwach? Ja. Oder klar? Genau. Ja, das Alles gut. klar. Okay. Wir sind weg. Jo. Ja. Ja. Ja, ja. Also, wenn der Axel dann tot ist, guck ich mal nach Main. Da kann der ja jetzt mal kommen. Wie jetzt? Ich stehe einfach davor. und der Müll haben auch mal stark also. Ja toll, so sind sie halt, die Kumpels. Also gut. Ach, ja, der braucht schon Feinde. Wo ist er jetzt der Ja, irgendwie ist das doch ein Jenseits-Scheißdreck. Und was lese ich da in den Nachrichten? Jetzt haben sie auch eine Ausgangsbeschränkung verordnet. Private Treffen am Abend haben sich damit komplett erledigt. Die bayerische Regierung hat neulich sogar der Katastrophenfall ausgerufen. Ha, brutal. Aber Hauptsache an der menschengemachten Katastrophe hat man bis zum Schluss festgehalten. Also wovon ich jetzt rede, sind die Lockerungen an Weihnachten. Kirchen will man auflassen, während man sonst alles dicht macht. Und danach schön mit der Familie feiern, wie sich das gehört. Gut, wer den Firlefanz braucht, soll es von mir aus ja haben, sei ja gegönnt, aber bei der Lage? Unsere Politiker scheinen da ziemlich verstaubte Vorstellungen zum haben, die mir Weihnachten verbringen wollen. Nach der Kirche mit Oma Lisbeth und Onkel Karl und der Kinderschar an der Weihnachtsbaum quetschen, sich gegenseitig anhusten und sich auch noch über die neue Schrankwand freuen, die man sich wegen der Mehrwertsteuersenkung ja extra gekauft hat. Also wegen mir hätten wir Weihnachten auch schon vor Wochen komplett absagen können. Das wäre glaube ich besser gewesen, als die Leute falsche Hoffnungen auf ein normales Fest zu machen. Freud hätte vermutlich nicht nur die Weihnachtscans. Vielleicht hätte uns auch die jährliche Ohrfolter erspart. Ah, ah Mach das aus! Ah! So oder so sind Feiertage natürlich so super Sachen. Endlich mal wieder Zeit zum Videos machen. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie das nächstes Jahr weitergehen soll. Wir werden sehen, es kann ja bloß besser werden. Und wenn nicht, dann müssen wir halt da durch. Es Leben ist halt kein Schlotzer und Schafe bleibt halt ein Chef. In dem Sinn, ein gutes Neues kommt gut genommen, gell? Also, ade und gutes nächtle. Das könnte ich jetzt so langsam auch mal mit der Tourplanung anfangen für nächstes Jahr, fällt mir gerade so ein Wobei ich mir das Geschäft auch nicht umsonst gemacht haben will Anderweitiges Geschäft habe ich ja gerade eh noch mehr als man lieb ist Ich warte lieber mal eine Weile ab, wie sich das entwickelt Mit den Impfungen haben sie ja gerade erst mal losgelegt